Geht es dir auch manchmal so, du siehst keinen Ausweg mehr, du weißt einfach nicht, wie es weitergehen soll? Wirst du auch irgendwann mal wieder lachen können, fragst du dich? Wirst du irgendwann mal die wirklich glückliche Beziehung finden? Deine Freunde können dir dort vielleicht nicht immer weiterhelfen. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann eine Kartenlegerin dir wirklich Hilfe geben. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video und hol dir ein Gratisgespräch. Warte nicht mehr länger. Klick jetzt gleich.